Ening momentan Bronze dafür, wenn es so ausgehen sollte, muss er jetzt fehlerfrei bleiben und dann heißt es erneut weder mal nach, ich glaube, vier Jahren, wieder deutscher Meister Mario Stevens. Nicht zu früh freuen, nicht zu früh beschreien, denn neun Jahre. Neun Jahre ist er, wie gesagt, jung und hat in diesem Jahr, mit seinen so jungen neun Jahren, wirklich ähm, abgeliefert, dass einfach nur wirklich ja, die Heide wackelte. Ob eben ja, in Hagen, ob eben ja, dieser besondere, dieser besondere ähm, Toppreis, im großen Preis, eben in, in Hamburg vorne mit dabei gewesen, Platz Nummer 4, Starissa glänzte allesamt ähm, bei seinen Auftritten. So, und Mario ging vorhin als Letzter, er ging als Letzter diesen Parcours ab, ging danach sein Pferd eben auch holen, ganz einfach nur genau getaktet das Ganze, unglaublich ähm, konzentriert das Ganze und so konzentriert geht er jetzt eben auch diese letzte Runde einfach an. Er weiß, er muss... Abhaken. Jedes Thema einfach angehen, abhaken, konzentriert das Ganze abhaken. So, und auf diesen ja, großartigen Sportler vertrauen, der ihn in den letzten Wochen und Monaten nicht einmal enttäuscht und auch hier nicht. Deutscher Meister ist Mario Stevens. Und da sieht man, wie ich dann die Freude entlehnt nicht, weil er das Ganze schon einmal erreicht hat, sondern in diesem Falle war das Ganze so bravourös einfach geplant. Nach dem Jahre ja, 2018, meine Damen und Herren, wiederholt er das Ganze nochmal hier mit Starrisse. Ich möchte fast so ein bisschen sagen, vielleicht... Mit Ansage das Ganze, denn überall, wo <lacht> in den letzten Wochenenden aufgetaucht, ähm, da waren die beiden. Ich will nicht sagen unschlagbar, das wäre ein ganz klein wenig vermessen, aber die waren einfach brillant, brillant waren die beiden einfach unterwegs. Mario Stebens, meine Damen und Herren, holt sich die Goldmedaille. Philipp Rüping, der hat das Ganze so unglaublich cool am Ende.